Wir sind die Gruppe Jetzt Impro mit Ines, das ist unser Shadow und mir. Ich bin Elli und als Mentoren hatten wir Blinri und Edgar. Wir haben uns ähm, mit dem Thema generell erstmal von Kunst und Kultur beschäftigt und kamen dann auf das Theater und auf die Idee des Impro Theater. Und das ist eigentlich relativ sehr kurz kam momentan wegen Corona und wenn man sich ja nicht treffen konnte und haben uns dann überlegt, ähm, was man da denn machen konnte, ohne so wirklich Programmiererfahrung am Anfang zu haben, was ja nicht schlimm ist, weil dadurch können wir viel, viel mehr lernen. Und wir kamen dann darauf, dass wir eine Website erstellen können, die mit Jitsi arbeitet und aus diesem Jitsi-Call zufällig zwei Personen aussuchen kann und diesen Personen dann einen Theaterprompt geben kann, das heißt eine kurze An ähm, Ansage, was für ein Theaterstück sie spielen können. Ja, also die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, waren GitHub, damit wir beide gleichzeitig an dem Programm, also an der Website, arbeiten konnten. Die Programmiersprachen, die wir mit verwendet haben, sind JavaScript, HTML und CSS. JavaScript ist jetzt so für kompliziertere Sachen, CSS, ist so dass die Webseite gut aussieht und HTML dafür auch theoretisch mit, wie, wie JavaScript nur deutlich ähm, einfacher. Und ja, und über den Jitsi GitHub.eu, also über die Website, haben wir auch einige ja, Informationen gehabt zum Programmieren, weil es alles noch, wie Ellie schon sagte, komplett neu für uns war. Aber also es hat uns auch wirklich viel Spaß gemacht, das zu lernen. So, dann schalte ich mal kurz die Live-Demo. So. Das ist unsere Website. Hier können wir jetzt wirklich einen Raum für Jitsi eintragen. Ich schreibe jetzt mal ipacker ein. Ups. Drücke auf Connect. Und das blockiere ich mal, damit ich mich nicht doppelt höre. dreht der Referenz bei. Und da ist auch schon Edgar, der noch da drin ist. Jetzt drücke ich auf Los. Dann bekommen wir ein, also bekomme ich jetzt zum Beispiel einen Beruf, nimm eine Klemmnerin. Edgar bekommt ein Objekt mit äh, Armband, das ist jedes Mal random. Ja, jetzt hat, er ist, er ist jetzt zum Beispiel Zahnarzt und ich bin. Ich habe einen Staubsauger und das wird alles auch hier im Chat gezeigt. Also so was auch, wenn man die Website jetzt nicht offen hat, man sieht, was los ist. Ja, so viel zu. Der, also das so Ja, also und die Grafiken haben wir auch selber gemacht. Also das los und das Stripsy. also das Logo hier. Entschuldigung, da war ich noch stumm geschalten. Ähm, wir haben es auch so eingebaut, dass die Website erkennt, ob der Computer automatisch im Dark- oder im Light-Mode ist für die, äh, für die Apps. Also, die beiden Bilder, die ihr gerade seht, das ist, wenn es ganz normal im Light-Mode ist. Und was ihr gerade auch schon gesehen habt in der Live-Präsentation, das ist, wie es dann im Dark-Mode ist. So, und das, was wir natürlich jetzt noch nicht geschafft haben, ist vielleicht dass wir eine schönere Website haben, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und dass es zum Beispiel auch ein Menü gibt mit mehr Möglichkeiten, also dann zum Beispiel, wer Personen einstellen kann, was wer, also, welche Personen was bekommen, also die 1, 2 und so weiter. Und sowas, also, dass da halt es noch mehr Möglichkeiten gibt. Ich möchte uns noch bedanken an unsere Mentoren Blinry und Edgar und an all die anderen Mentoren, welche uns ab und zu mal geholfen haben. Und natürlich auch an euch für eure Aufmerksamkeit.